Aldo, Aldo, Jens, ihr Feinschmecker von Gustini, jetzt probieren wir einen wunderbaren Balsamessig, Il Denso. Das ist ein sehr dickflüssiger, vollmundiger Balsamessig. Mal sehen, was ihr sagt. Ja, sehr dickflüssig, sehr süß, perfekt, der schmeckt genial. Schmeckt wie Honig. Was ist dein Kochtipp für Il Denso? Caprese, Tomate, Mozzarella, perfekt. Zum Käse, Parmigiano, Reggiano, zum Filet, Fleisch, zu Früchten wie Erdbeeren, dünn geschnittenen Birnen, zu jedem Gericht. Primo, secondo, Dolce. Es schmeckt auch einfach so, direkt vom Löffel. Im Feinschmecker-Magazin hat er den ersten Platz gewonnen. Genau, es war ein großer Wettbewerb mit vielen Balsamicos aus aller Welt. Und Il Denso hat den ersten Platz gewonnen. Cornelia Poletto verwendet ihn. Genau, und Harald Wohlfahrt. Bekannte Chefköche benutzen ihn in Deutschland und in der ganzen Welt. Il Denso ist sehr beliebt. Das ist was für uns. Perfetto. Es freut mich, dass er euch so schmeckt.